Hallo, wir sind weiterhin im Bereich der Rentenrechnung. Und zwar schauen wir uns heute mal ein bisschen was zur kombinierten Zinseszins-Rentenformel an. Vielleicht ganz kurz zur logischen Wiederholung: Warum heißt das denn kombinierte Zinseszins-Rentenformel? Hm. Also, wenn ich mir zum Beispiel mal hier diese Formel der Kapitalmehrung anschaue, dann sehe ich hier, die besteht eigentlich aus zwei Bestandteilen: einmal diesen Bestandteil und dann wird hier hinten noch was addiert. So, dieser Bestandteil hier vorne, der kommt euch schon bekannt vor aus der Zinseszinsformel. R0 mal Q hoch N. Und dann kommt hier hinten dran noch R mal Q hoch N minus 1 geteilt durch Q minus 1. Das kommt euch vielleicht bekannt vor aus der Rentenformel. Und da man jetzt die Zinseszins und die Rentenformel quasi kombiniert, nennt man das jetzt auch kombinierte Zinseszins-Rentenformel. Logisch, oder? Gut, dann ähm, habt ihr jetzt ja schon Aufgaben kennengelernt, bei denen man dieses kleine R berechnen muss, die Rente. Wir schauen uns heute mal Aufgaben an, bei denen wir einen anderen Bestandteil suchen, nämlich unser kleines n. Also, ich übernehme jetzt einmal mal die Formel für die, ja, die vorschüssige Kapitalminderung. Und jetzt gibt es eben Aufgabentypen, in denen man diese Laufzeit des kleinen n sucht. Zum Beispiel könnte das eine Aufgabe sein, in der ich weiß, dass ich 100.000 Euro auf meinem Konto habe und ich lasse mir davon jährlich 2.000 Euro ausbezahlen und ich will wissen, wie lange geht es denn überhaupt, bis kein Geld mehr auf dem Konto ist. Am einfachsten lässt sich das wahrscheinlich erklären mit einer kleinen Beispielaufgabe und deshalb folgt jetzt eine Aufgabe aus der Abschlussprüfung ähm, aus dem Jahr 2019 und genau, schaut euch das einfach an. Am Ende des Videos findet ihr dann noch passende Übungsaufgaben mit Lösungen. Ich drücke euch die Daumen und wünsche viel Erfolg. Nachdem Luca für Auto und Urlaub einiges von dem Geld benötigt hat, befinden sich noch 20.000 Euro auf dem Konto. Darum möchte er sich zukünftig jeweils am Jahresanfang 4.500 Euro für die Finanzierung seines Studiums auszahlen lassen. Wir sollen jetzt berechnen, wie oft, also wie viele Jahre, sich Luca den vollen Betrag bei einem Zinssatz von 1,64% ausbezahlen lassen kann. Okay, also auch hier versuchen wir mal wieder alle Informationen zu verarbeiten. Die 20.000 Euro ist der Betrag, der noch auf dem Konto liegt. Und das ist wieder unser K0, unser Startkapital, sind 20.000. Dann steht hier jeweils am Jahresanfang 4.500 Euro. Bei Alarmglocken müssen wir da schrillen, wenn es öfters vorkommt und am Jahresanfang oder am Jahresende, dann ist es eine Rente, in dem Fall eben 4.500 Euro und Jahresanfang bedeutet vorschüssig. So, dann haben wir hier noch den Zinssatz stehen. Ein P. 1,64%. Wenn ich P kenne, kenne ich Q. 1,0164. Okay. So, dann überlegen wir uns mal, zu welchem Aufgabentyp das passt. Also, die Zinsrechnung. Einfacher können wir ausschließen, Laufzeit ist ja wesentlich länger. Ähm, Zinseszinsen können wir auch ausschließen, weil hier keine Rente drin vorkommt. Und in der Tilgungsrechnung sind wir auch nicht, kein Tilgungsplan. Heißt, wir sind wieder in der Rentenrechnung und wir haben schon herausgefunden, es muss vorschüssig sein. Also habe ich jetzt die Möglichkeit zwischen 1, 2, 3 Formeln. Vielleicht nochmal ganz kurz den Text herholen. Hier steht drin, dass sich Luca Geld auszahlen lassen möchte. Wenn ich Geld ausbezahlen lasse, dann bin ich automatisch in der Kapitalminderung. Also muss es zwangsläufig diese Formel sein. Und die übernehme ich mir jetzt ganz kurz. A n vergesst den Strich bitte nicht, der symbolisiert, dieser hier, dass ihr in der vorschüssigen Rentenrechnung seid. Okay, dann überlegen wir uns, welche Größen wir aus dieser Formel kennen, aus dieser Gleichung kennen und welche wir suchen. Also, die, die ich kenne, markiere ich mal grün. Auf jeden Fall schon mal mein Zinsfaktor Q. Dann diese Rente R. Dann K0. Das heißt, rot ist in unserem Fall jetzt noch das N und H'N. Diese Gleichung, wenn wir jetzt die Zahlen einsetzen würden, könnten wir nicht lösen. Warum? Naja, wir haben zwei Unbekannte, nämlich n und kn. Und solche Gleichungen können wir nicht lösen. Heißt im Umkehrschluss, eine dieser beiden Größen muss noch gegeben sein. Die sind manchmal ein bisschen versteckt. Also entweder kn, K'n, das n-Kapital, oder n. Ähm, jetzt müssen wir das so vorstellen, er hat ja 20.000 Euro auf dem Konto, lässt sich 4.500 Euro ausbezahlen und will wissen, wie viele Jahre das funktioniert. Wenn man ganz logisch betrachtet, das funktioniert halt so lange, bis kein Geld mehr auf dem Konto ist. Also so lange, bis unser Endkapital 0 Euro ist. Was weiß, ein bisschen versteckt, ganz schön fies, aber ja, ist Lernt ihr auch, weil diese Aufgaben wiederholen sich und das ist oftmals so der Trick, dass man sagt, er lässt sich das vollständig ausbezahlen. Und das heißt eben, Endkapital ist 0 Euro. Gut, dann können wir jetzt alles in diese Gleichung einsetzen. Okay, wenn ihr es so weit in der Aufgabe schon geschafft habt, bekommt ihr auf jeden Fall schon mal ein oder zwei Punkte. Es war jetzt schon eine große Leistung, das rauszufinden, Was sind die Größen, welche Formel brauche ich? Vor allem auch hier diese Null ist nicht ganz leicht rauszufinden. Und wenn ihr das geschafft habt, gibt schon mal Punkte. Ja. Jetzt gibt es im Prinzip zwei Wege, wie ich so eine Aufgabe lösen kann. Der erste Weg ist relativ kurz, aber rein mathematisch gesehen ein bisschen unelegant. Den Weg würde ich den Leuten empfehlen, die sagen, wow, so eine Gleichung aufzulösen nach n, das fällt mir wirklich schwer. Ähm, genau, die benutzen bitte den ersten Weg. Also ich schreibe das mal auf. Erster Weg. Der geht folgendermaßen. Ihr nehmt jetzt einfach mal euren Taschenrechner, tippt diese ganze Formel hier ein und setzt dann anstelle von n. 4. Also tippt dann anstelle von n irgendeine Jahreszahl ein. Also zum Beispiel 2 Jahre, 3 Jahre oder 4 Jahre. kannst ja auch ungefähr abschätzen. 20.000 Euro sind auf dem Konto. 4.500 Euro werden jedes Jahr ausbezahlt. Naja, das sind dann also ungefähr 4, 5, 6 Jahre. Ganz grob. Also ich setze jetzt an der Stelle mal 5 Jahre ein. Ich setze für n gleich 5 ein. Ihr hättet auch 6 einsetzen können, oder 4, oder 3, oder 2, egal, irgendeine Zahl, mit der können wir dann weiter arbeiten. Also, dann die Formel vollständig schreiben. Auch an der Stelle für N5. Das ist auch, dass sie wieder hier nach rechts geht. Und teilt durch 1,0164 minus 1. So, also wenn ich für N0 einsetze, F5, also K 5 also K-5, Kapital nach 5 Jahren, wäre dann minus. 1936,82 N gleich 5 Okay, was heißt dieses Ergebnis jetzt? das heißt, nach 5 Jahren ist Luca mit 1000, äh, knapp 2000 Euro im Minus das heißt, N gleich 5 kann nicht stimmen weil die Aufgabe sagt ja nur, wie viele volle Jahre kann ich mir das auszahlen lassen und ins Minus gehen darf ich nicht. Zumindest nicht in der Aufgabe. Das heißt, fünf Jahre lang reicht das Kapital nicht. Also, nächster Schritt. Wir setzen für n eine kleinere Zahl ein. Ich würde jetzt einfach mal ein Jahr nach unten gehen. Also in dem Fall n gleich 4 braucht es jetzt nicht alles neu im Taschenrechner tippen, sondern ihr könnt es auf jeden Fall mit eurem Taschenrechner hier am Computer ist es schwierig. Ihr könnt einfach jetzt diese Jahreszahl ersetzen. Also, ihr geht einfach dahin, setzt 4 ein, nochmal eins rüber, da ist nämlich nochmal ein n versteckt, an der Stelle auch und schaut, was dann rauskommt. Also, k-4 wäre in dem Fall dann 2000. 594,43. so und jetzt muss ich dieses Ergebnis halt nur noch deuten können das heißt nach vier Jahren sind noch ungefähr 2500 Euro auf dem Konto ich kann mir jetzt also keine vollständige Rente in Höhe von 4500 Euro mehr ausbezahlen und damit weiß ich, ich bin bei meiner Lösung angelangt also die Laufzeit oder ich kann mir maximal vier Jahre lang diese vollständige Rente ausbezahlen. Ich würde von mir aus noch einen Lösungssatz hinschreiben. Ich lasse das jetzt mal weg. An der Stelle seid ihr nämlich mit Weg Nummer 1 fertig. Es könnte jetzt natürlich sein, dass euer Mathelehrer sagt, naja, also eigentlich war ja die Aufgabe, diese Gleichung hier nach N aufzulösen. Trotzdem, für diejenigen, die sich da schwer tun, ist es eine Möglichkeit, zumindest noch ein paar Punkte zu ergaunern. Für diejenigen, die die volle Punktzahl haben wollen, ihr müsst diese Gleichung nach klein n auflösen. Und ich zeige euch jetzt ein Stückchen weiter unten drunter, wie das funktioniert. Das kostet ein kleines bisschen Zeit, aber wer die volle Punktzahl haben möchte, sollte auf jeden Fall mal diesen Weg kennen. Okay, ich übernehme mal im ersten Schritt die Gleichung von hier oben und fasse schon mal zusammen, was ich zusammenfassen kann. Also zum Beispiel kann ich das hier schon mal berechnen. 4500 mal 1,0164. Und ich kann auch das hier unter dem Bruchstrich schon mal zusammenrechnen. Alles andere lässt sich noch nicht zusammenfassen. Okay, dann steht da links 0. Hier übernehme ich einfach das, was da steht. Und das berechne ich. Ich nehme mal den Taschenrechner her. Also das sind viertausendfünfhundertneunundsiebzigacht jetzt dieser gelbe Teil von oben, den ich zusammengefasst habe. Und dann im nächsten Schritt können wir noch den lilanen zusammenfassen. Ich behaupte, das geht im Kopf. Das, was oben im Bruch steht, bleibt gleich. Den bleibt als Variable stehen. Und wir teilen durch 0,0164. Also ich habe einfach nur das Lilane zusammengefasst. So, das war der erste kleine Schritt. Jetzt ähm, muss ich mich ein bisschen in der Bruchrechnung auskennen. Und zwar darf ich im nächsten Schritt verrechnen, also zusammenfassen, diesen Teil und diesen Teil. Nämlich einfach, indem ich diese beiden Zahlen miteinander dividiere. Den Rest übernehme ich. Ich mache das jetzt sehr kleinschrittig, dass ihr das auch wirklich versteht. Natürlich könnt ihr in der Abschlussprüfung die Schritte ein bisschen, ja, ihr könnt mehr Schritte auf einmal machen. Also wir rechnen jetzt 4573,8 und teilen das durch, was unter dem Bruchstrich steht. Okay, dann kommt da raus... 278.000 ähm, 890 jetzt ähm, Nachkommastellen ja, wenn ihr mehr mitnimmt, wird es genauer ich gehe mal auf zwei Nachkommastellen reicht schon so, dann muss ich jetzt aber noch hinschreiben, was oben im Bruch übrig geblieben ist das darf ich nicht einfach unterschlagen also den Teil hier oben müssen wir auch noch mitnehmen und zwar unbedingt in einer Klammer, sonst ist es falsch. Gut, nächster Schritt. Wir multiplizieren die Klammer aus. Wir rechnen das mal das und dann das mal minus 1. So, direkt verrechnen kann ich das nicht, wenn ich es ausmultipliziere, aber ich kann es auf jeden Fall hinschreiben. Okay, erster Schritt. So, dann zweiter Schritt, minus 278.000 mal minus 1 ergibt eben plus 278890,24. So, dann alles auf die andere Seite bringen, was nichts mit n zu tun hat. Wir lösen die Gleichung einfach auf. Ich habe jetzt ein bisschen wenig Platz zum Schreiben, aber wir bringen im ersten Schritt das nach links. Die Äquivalenzumformung wäre minus 278.000 und so weiter. Wer jetzt noch mit dabei ist, der versteht diese Rechnung ja sowieso. rechts nehme ich. Okay. Das hier ist der zweite Weg. Ähm Jetzt schieben wir mal ganz kurz ein bisschen Wissen ein. Was ergibt denn äh, 3x hoch 2 minus 2x hoch 2? Also ihr rechnet, 3 minus 2 ergibt 1. Und die Potenz, das x hoch 2, bleibt stehen. Warum erkläre ich euch das? Also diese x hoch 2 könnt ihr euch hier drüben vorstellen als dieses 1,0164 hoch n. Wenn ich jetzt nämlich diese beiden Auszüge berechnen möchte, brauche ich genau diese Regeln. Ich rechne jetzt einfach 20.000 minus 278.000 irgendwas und dann schreibe ich am Ende wieder hin mal 1,0164 hoch n. Also linke Seite der Gleichung bleibt stehen. Und rechts rechnen wir mit dem Taschenrechner 20.000 minus 078890,24. Und die Potenz benehmen wir einfach, lassen wir noch stehen. Okay, jetzt können wir nämlich relativ einfach diesen Teil nach links bringen. Sie haben einem mal verknüpft. Also teilen wir jetzt einfach durch minus 2, 5, 8 und so weiter. Durch die blau markierte Zahl. Dann steht nämlich auf der linken Seite der Gleichung minus zwei, 890,24 halt durch minus 2,58. 890,24. Und rechts steht 1,0164. Hoch n, uh, fast am Ziel. Letzter Schritt, wenn wir den Exponent suchen, also die Hochzahl, dann ist hier wahrscheinlich noch, lösen wir das mit dem Logarithmus. Bei Hilfe der Taschenrechner. Und zwar brauchen wir diese Funktion hier rechts oben. In der Basis, also das was hier gerade blinkt, schreiben wir die Basis der Potenz also 1,0164 und hier hinten rein kommt einfach der Bruch also dann bekommt ihr daraus für klein n 4, 5,7. 7 Ja, das ist der ausführliche Rechenweg Natürlich, das kann man auch noch ein kleines bisschen schneller rechnen Wenn man nicht ganz so viele Zwischenschritte macht Aber er dauert schon ein kleines Stückchen länger Als Weg 1 Und hier unten sind wir auch noch nicht ganz fertig Jetzt muss ich nämlich diese Zahl noch sinnvoll runden Jetzt würden ganz viele sagen, naja 4,5 runden wir auf auf 5 Jahre ich weiß aber auch schon aus der Aufgabe davor, das kann nicht stimmen. In dem Fall müsst ihr das nämlich abrunden auf vier volle Auszahlungen. Erst dann bekommt ihr wirklich auch die volle Punktzahl. Also das ist euer Endergebnis. Diese Aufgabe kommt häufig dann in der Abschlussprüfung. Deshalb kann ich die auch wirklich üben. Ich kann das ähm, häufig machen. Dann gewinne ich da Sicherheit drin im Auflösen von der Gleichung. Ansonsten wählt einfach den Weg Nummer 1. So, dann hoffe ich, dass ihr jetzt nur nicht erschlagen seid und noch ein bisschen Zeit habt für die Übungsaufgaben. Es ist, ähm, sind zwei Stück an der Zahl. Achtet darauf dass ihr vielleicht zunächst rausschreibt, was ihr überhaupt sucht in der jeweiligen Aufgabe.